Hallo und willkommen zu diesem Video der Reihe ECDL. Hier behandeln wir das Kapitel 6: Einzüge und Tapstops anwenden. Am, am besten hast du das Lehrmittel offen, Word gestartet und meinen kleinen Leitfaden zum Lehrmittel zur Hand. Es macht Sinn, dass du ihn vorhin vor dem Videoschauen kurz durchliest und vielleicht die wichtigsten Stichworte pro Seite, die oder pro Linie. Markierst immer auf der linken Seite ist die Seitenzahl und rechts dazu das, was man auf dieser Seite lernen kann, kurz zusammengefasst. Hier im Video zeige ich es ein bisschen ausführlicher. Das Video oder das Kapitel startet auf der Seite 58. Ich klicke mich jetzt dahin. Seite 58, ganz wichtig und das kennst du wahrscheinlich schon, ist, dass du immer, wenn du editierst, insbesondere wenn es um Einzüge, Absätze oder Tabulatoren, vor allem Einzüge und Tabulatoren geht, dass du dieses Lineal oben anzeigst. Das ist standardmäßig bei uns nicht drin. Hier bei mir ist es jetzt schon, weil ich das schon ein paar Mal gemacht habe. Sonst kannst du das in Ansicht und Lineal im Menü einblenden lassen oder eben auch hier lineal. Wie so oft gibt es zwei oder mehr Wege, das zu erreichen. Wenn ich auf eine Seite einzoome... Dann, ähm, siehst du das, oder, so. Dann siehst du, dass ähm, das Lineal einen grauen Bereich hat, das ist eigentlich der Seitenrand, den du definiert hast. Du kannst das größer oder kleiner machen, ähm, indem du das so veränderst, bzw. Entschuldigung, so veränderst. Und jetzt siehst du, da wird nicht gedruckt, da kannst du theoretisch nichts reinschreiben. Ähm, Die Symbole hier, die weißen Symbole sind was anderes. Da geht es um die Einzüge der einzelnen Absätze. Davon hast du 1, 2, 3, 4. Wir schauen das jetzt dann gleich an. Grundsätzlich kann ein Absatz, du erinnerst dich, der Text, der vor so einem umgekehrten blauen, nicht druckbaren P steht, den du auch mit Doppelklick im grauen Bereich markieren kannst. Grundsätzlich kann so ein Absatz. Am verändert werden, die Einzüge können verändert werden. Konkret kann ich sagen, der Absatz soll nicht so weit links sein und ich kann sagen, er soll auch nicht so weit nach rechts gehen. Das würde dann vielleicht in einem Dokument so aussehen, dass ich oben und unten Text habe und dann eine Information, die dazugehört, aber vielleicht ein bisschen abgehoben werden soll, so einrücke, dass ich die Einzüge links und rechts erhöhe und ähm, hier um 2 cm von links und hier um 2 cm von rechts die, die, die Einzüge erhöhe. Das hebt sich dann so ein bisschen ab vom Rest, vom Text. Soweit mal zu den Basics. Wir schauen die Details nachher noch an. Wenn ich wieder zum Lehrmittel gehe, ist das mehr oder weniger das. Hier ein eingerückter Absatz. Ähm, natürlich zeigen Sie auch noch ein paar andere Sachen, ähm, das kann man auch so erreichen, indem man auf Start die Einzüge hier schrittweise erhöht und wieder ähm, verringert. Ähm, so, dann wird, ähm, ja, das ist eigentlich das hier. Dann gehen Sie in die Details, ähm, bzw. zeigen, was ich gerade gezeigt habe, dass man eben den gesamten Absatz einrückt von links und von rechts und dann kommt dieser orange Bereich, das ist bei mir schon Seite 59 in meinem Leitfaden und das sagt dir, dass du das auch punktgenau machen kannst, ähm, meines Wissens in Layout, das ist eigentlich das hier, das hier, entspricht dem hier und wenn ich jetzt den Absatz hier einziehe, dann siehst du, dass ich auch die Zahlen hier oben verändert. Es geht um links und rechts, es gibt aber auch Abstände davor und danach das heißt, wenn ich hier ähm, einen Abstand haben will, dann muss ich halt sagen, ja, der Absatz soll zum Beispiel zwölf Punkte vor und zwölf Punkte nach danach Abstand haben. Also, das sind Einzüge, das sind Abstände, das ist nicht genau dasselbe. Ähm, gut, das ist also das, was ich zu 59 schreibe, dieses orange hinterlegte Feld. Und jetzt gehen wir in die Details. Ähm, ich zeige dir jetzt also diesen Teil. Das sind ähm, die kleinen Dreiecke, weißen Dreiecke hier oben. Vorhin habe ich mich bemüht, hier das, den gesamten Absatz einzuziehen. Und jetzt mache ich das nur <coughs> Entschuldigung, mit diesem kleinen weißen Dreieck. Und du siehst, nur die erste Zeile wird eingezogen. Ich kann durchaus auch das zweite Dreieck verschieben und dann... Ähm, ist die erste Zeile weiter links als der Rest. Mit diesen kleinen Dreiecken kann ich also die erste Zeile verschieben, weiter nach links, weiter nach rechts. Theoretisch könnte ich das, glaube ich, auch sogar in den grauen Bereich hineinziehen. So gesehen stimmt meine Aussage, dass das in dem grauen Bereich nicht gedruckt wird. Äh, nicht, aber dennoch, das hier sind die Seitenränder und normalerweise mache ich keine Einzüge nach außen in den Bereich außerhalb des weißen markierten Bereichs hier. Ähm, wozu macht man das denn? Diese Erstzeileneinzüge, das ist ein wichtiger Begriff, das sage ich auch bei der letzten, beim letzten Hinweis zur Seite 59 in meinem Leitfaden, diese Erstzeileneinzüge machen ein Buch lesbarer. Wenn ich also viele Absätze habe, ist es für das Auge einfacher zu erkennen, wo ein neuer Absatz beginnt, nämlich immer da, wo die erste Zeile eingerückt ist. Gut. Wir gehen weit, äh, weiter im Lehrmittel, äh, zur Seite 60. Ähm, diesen Teil, das glaube ich, kannst du vergessen, das gibt es bei Office für Mac nicht. Ähm, hingegen kannst du, wie schon ein bisschen gezeigt, die, Abzü äh, die Einzüge äh, exakt festlegen, hier millimeterweise. Dasselbe hast du auch in Format, in diesem sehr wichtigen Menüabsatz. Ähm, da kannst du die... Noch ein bisschen mehr einstellen. Einerseits auch hier Millimeter genau äh, und du hast auch noch Sondereinzüge, eben die erste Zeile oder hängend. Und Das ist auch eine Prüfungsfrage, ähm, die ich heute gerade beantworten musste, dass man einen Sondereinzug macht, einen hängenden ähm, und das dann so einstellt auf den Millimeter genau. Hier auch die Abstände, das was ich vorhin mit zwölf Punkten eingestellt habe. Wichtig hier diese Einstellungen. Und ähm, wenn irgendwo in der Prüfung steht, du musst es genau machen, genau so und so viel, dann musst du eben hier auch genau auswählen und dann das Maß angeben. Aber dazu, das ist ein, wie ein anderes Thema, da kommen wir später noch, oder wir hatten es schon. Gut, also, jetzt zum zweiten wichtigen Teil, das waren so die Einzüge äh, und ein bisschen die Abstände. Jetzt kommen wir zum zweiten wichtigen Teil des Kapitels, ähm, die, die Tabstops. Ähm, grundsätzlich zeigen sie dir hier, was ein Tabstop ist. In diesem Feld hier ähm, ist nicht nur, wie Sie es gezeigt haben, hier ein Tabstop, nämlich alles ist an, entlang dieser Linie ausgerichtet. Sondern wenn du genau schauen würdest, hätte es auch hier noch ein Tabstop. Bei Aufzählungszeichen oder Nummerierungen werden auch Tabstops gesetzt automatisch. Was bedeutet das denn? Ein Tabstop. Tab, Tab ähm, ist äh, diese Taste, die ganz ähnlich aussieht auf unserer Tastatur. Die ist übrigens auch sonst recht nützlich, wenn du zum Beispiel online was bestellst und Vorname, Nachname eingibst, kannst du mit dieser Taste von Feld zu Feld springen und musst nicht immer die Maus wählen. Also, das ist die Tabulator, oder die Taste, die eine sogenannte Tab Stops setzt. Du siehst es hier anhand dieses Beispiels, diesen Text verändern sie, indem sie den Cursor hier reinklicken und dann Tab drücken und dann entsteht hier ein Abstand, der dann wenn du die um Formatierungszeichen einblendest, mit diesem Button hier, auch hier, weiß ich nicht, mit diesem Button, dann siehst du diese Tabstops. Ich gehe jetzt auch eins nach unten, habe da so ein bisschen Tabulator vorbereitet, das sind diese blauen Pfeilchen. Die ähm, erstelle ich eben, indem ich Tabulator drücke. Achtung, früher war das so, ich weiß nicht, was das noch ein Problem ist, manchmal, wenn man ähm, vom Seitenrand her Tabulator gedrückt hat, hat es äh, stattdessen äh, einen Einzug gemacht. Dann ist also das hier passiert, was man nicht unbedingt wollte. Und um das zu verändern, sollte das passieren. Das ist so ein Insider-Trick. Kriegst du Control oder hältst es gedrückt und drückst auf Tabulator und dann entsteht eben wirklich ein Tabulator. Ähm, wir sind also auf Seite 60. Eben Tabulator ein wichtiger Begriff. Ähm, den du dir unbedingt merken musst und natürlich auch die Taste dazu. Ganz, ganz wichtig, ähm, wenn du Tabulatoren setzen willst, musst du immer den Bereich, für den das gelten soll, markieren. Wenn ich das markiere und hier einen Tab setze, dann gilt das nur für diesen Bereich. Schau, wenn ich hier nach unten gehe mit dem Cursor, verschwindet das kleine schwarze Zeichen. Umgekehrt, wenn ich von hier einen neuen, einen neuen Absatz mache, ist, übernimmt er die Tabstops von oben, was manchmal auch stört. Und vielleicht will man das gar nicht, aber so würde ich dann ähm, wieder Eingaben machen können, die bereits diesen Tabulator haben. Ja, Tabulatoren gibt es verschiedene, das wird auch hier gezeigt. Ähm, linksbündig, zentriert, rechts bündig dezimal. Ich zeige gerade, was die bezwecken, aber merkt ihr einfach schon mal die Namen. Ähm, wie gesagt, hier markieren und dann einsetzen. Ähm, ich habe hier schon gedrückt, das hat automatisch einen linksbündigen Tabulatoren gegeben. Das ist Standardeinstellung. Ich könnte das noch weitermachen, aber im Beispiel im Lehrmittel siehst du auch, dass ja eben diese vier Arten machen. Und das kann ich hier ändern. Das wäre dann der zentrierte, der rechtsbündige, der dezimal, man sieht den Punkt hier. Ähm, der, ehrlich gesagt... <lacht> Ich weiß gar nicht, wie der heißt und wozu er dient, ich habe ihn noch nie verwendet. Ich glaube, es, ist, es gibt dann automatisch eine sichtbare Linie da beim TabStop, aber ehrlich, noch nie verwendet. Also die drei, vier sind die wichtigsten. Jetzt machen wir das wie im Lehrmittel, machen zentrierten für die Abteilung. Wir haben also den Einzug, den Start der Linie, da ist der Name, der Vorname ist ein Linkstabulator, ich kann den auch wieder hin und her schieben muss aber genügend Platz haben, damit nicht Vorname in Abteilung hineinrutscht. Die Abteilung kann ich auch noch ein bisschen verschieben. Das ist einfach immer die Mitte des Wortes. Die Wörter werden an der Mitte ausgerichtet. Wenn ich also hier schreibe Personalmanagement, dann ist die Mitte des Wortes bei dem zentrierten Tabulator. Dann haben wir, du markieren, einen rechtsbündigen Tabulator im Beispiel, den wir so setzen. Dann ist die Durchwahl, rechtsbündig. Das macht es einfacher zu lesen. Und hier, Reihe und Nummer, müssten vielleicht, ähm, ist die Idee, dass man das nahe beieinander schreibt. Es ist nicht wirklich ein Komma, es ist die Reihe 10, Platz Nummer 52. Wenn ich das schön ausgerichtet haben will, ist das so. Dann richtet es sich am Komma hier aus. Interessant, dass das jetzt hier oben nicht passiert. Das hat vielleicht damit zu tun, dass Word erkennt, dass das hier äh, Text ist und nicht ähm, Zahl. Wenn ich hier oben dann würde es funktionieren, aber das machen wir jetzt nicht. Gut. Also, das sind die Tabulatoren. Äh, übrigens, der vordefinierte Abstand für Tabstops in Word ist 1,25. Was heißt das? Immer wenn ich so springe, springt der Pfeil um 1,25 nach vorne. Das heißt, hier wären wir also um 5 cm eingerückt. Das stimmt. Äh, es gibt Leute, die diese Einrückung so verwenden und sagen, äh, wie viel ist denn heute? 3. November. Das ist natürlich ganz schlecht, das machen wir nicht so, sondern du weißt jetzt, äh, entweder sagst du, ja, ich mache das gerade rechtsbündig oder wenigstens mache ich einen Tabulator und sage, ich hätte das gern rechtsbündig, äh, circa hier und dann setze ich den Tabulator und dann verschiebt das dahin, wo ich das haben will. Gut, Seite 60, Plus noch ein Tipp, ich drehe da kurz um. Ähm, 61, da möchte ich dir das, dich auf dieses Bild hier bei 6:3, ähm, dich hinweisen. Moment, nee, Entschuldigung, das hier, das erklärt es eigentlich. Das wollte ich noch zeigen. Das ist das, was du auf der Rückseite liest, ähm, und auch sonst hier paar interessante Sachen. Das lohnt sich sicher, das zu lesen. 61, 62 zeigt eben, was ich jetzt gerade gemacht habe, wie man es zeigt, Schritt für Schritt, wie man das machen kann kann, markieren Sie die Absätze na, na, na, und so weiter und so fort. Das ist eigentlich dieser Abschnitt bis hierher. Gut. Ähm, Tab Stops verschieben, das ist dann schon Seite 63. Äh, das ist einerseits ähm, möglich, das von Hand zu machen. Ich kann es einfach hin und her schieben oder, aber, Entschuldigung, jetzt habe ich ihn gelöscht, das wollte ich nicht. Das ist also schieben, so verschieben oder eben auch löschen, einfach rausziehen macht es wieder zurück durch das hier und wenn man das aber genau machen will und noch mit ein paar extra Features kann man wieder mal unter Format Tabstops gehen und da siehst du diesen aufgelistet hier sind es entspricht diesen vier Tabulatoren die wir gesetzt haben zwei links 5,5 zentriert 9,5 rechts 11,5 Dezimal ich kann jetzt sagen jo, mach das doch bitte so und dann hätte ich hier diese Underlines. Das nur so als Hinweis, das braucht man manchmal in einem Inhaltsverzeichnis. Ähm, Kapitel 1, Kapitel 2 und so weiter, das wären vielleicht Seite 1, Seite 21. Und damit das besser lesbar ist, ähm, setzt man hier ähm, für diesen Tablaton eine eine Linie darunter. So, gut, ähm, vielleicht noch zuletzt, ähm, ich kann alle Tabulatoren in einem Dokument löschen oder in einem markierten Bereich, ich weiß es gar nicht, war nur der Bereich, hier sind sie noch drin, also alle Tabulatoren für einen markierten Bereich kann ich löschen, klar, kann ich, ich kann alles anwählen und dann sagen, löschen wir wieder alle Tabstops, ähm, dann ist das Dokument quasi wieder im Originalzustand und extrem selten, aber kam auch schon vor, Prüfungsaufgabe, den Standard Tab Stop zu ändern auf 2 cm oder sowas. Das passiert auch hier. Gut, also wir haben 61, 62 behandelt. Ähm, 62, das dir zeigt, wie man es löscht, äh, verschiebt oder löscht. Ähm, da gibt es noch einen Tipp, da habe ich nie gesehen, dass man das braucht, habe es aber selber auch schon verwendet, so oder ähnlich. Dann eben dieses Menü, das ganz praktisch ist, wie so oft gibt es halt. Ähm, die Möglichkeit, das in Menüs genauer und vielleicht noch zu festzulegen und noch ein paar Details, die du oben in äh, Ribbon im Menüband nicht hast, ähm, zu verwenden. Gut, 63, äh, das ist das. Und, ja, das war früher, ähm, irgendwann hat man mal geheißen, Word kann jetzt, ähm, man kann einfach irgendwo hinklicken und schreiben und was passiert ist eigentlich, dass... Ähm, das Word, den, den, den Absatz, das, also die Absatzmarkierung hier hinsetzt. Das ist, hat nichts mehr mit dem Kapitel zu tun, das wollte ich dir einfach noch zeigen, dass es früher nicht so war. Früher muss man immer ähm, quasi Abstände so machen und dann ähm, den Einzug äh, erhöhen, damit man da hinkommt. Heute geht das einfach so, indem ich hier hinklicke, dann macht es das automatisch. Gut. Soviel zum Kapitel 6. Viel Erfolg beim Nachmachen, Lernen, Vertiefen und so weiter spalto.